So, ich bin eher an diesen INF-Kurs gekommen, um zu schauen, ob was man sieht wirklich ist, dass es so schnelle Wirkung gibt und alles. Und ich muss sagen, bei den meisten Patienten, fast alle, sogar alle, sieht man und merkt man eine Besserung, entweder von dem Schmerz oder von der Beweglichkeit. Deshalb muss ich auch sagen, ich würde diesen Kurs wirklich äh, zu jedem Therapeuten äh, weiterempfehlen. Danke.